Ja, das ist ein Problem für später. Ja, äh, ich erinnere mich. Aber äh, ja, ich denke, damit sollte geklärt sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts in Beilung wollen und wohl den direkten Weg nach Perikum nehmen können. Achso, ihr hat doch noch einen Brief an Havax geschrieben. Wollt ihr von dem noch irgendwas? Ich glaube, wenn wir deren, seine Flotte in, äh, in unsere Heldenflottille holen, dann, dann ist ja richtig Rambazama mit den anderen Kapitänen, oder? Also, wobei, ich glaube, äh, Rateralsanin würde es, glaube ich, freuen. Ich glaube, der ich wird laut lachen, wenn er ihm das erzählt, aber ich glaube, all die anderen Kapitäne, die würden würden dann nicht so feiern. Ich Einige bin da erstaunt, dass sie die nennen. wegen den anderen. Ich dachte, wir lassen die einfach am Ende auftauchen und die wissen davor gar nicht voneinander. Ja, ja, richtig. Also, die müssen ja keine Freunde werden, die brauchen nur die gleichen Feinde. Wollt ihr, wollen wir noch nach Mendena oder nicht? Ich weiß nicht, was wir dort sollten. Ich denke auch. Wir wollen es nicht provozieren. Wir hatten Kontakt mit Hafax aufgenommen, weil wir uns Informationen für über Rulat erhofft hatten. Aber dass wir seine Flotte gewinnen wollen, stand eigentlich nie zur Diskussion. Hey, ich bin einer von den Guten. Dann, ich wollte es nur einmal diskutiert haben. Das war jetzt keine offene Heresie oder sowas. Nein, nein, ich finde, das ist auch eine wichtige Idee und muss man wirklich drüber nachdenken. Ich meine... Havax ist ein brillanter Stratege und seine Flotte wird sich ja deutlich äh, schwerwiegender wie, äh, und aussagekräftiger sein oder mehr beeinflussen können als die Perlenmeerflotte. Wisst ihr etwas mehr darüber, über wie viele Schiffe er gebietet? Oh, allein der... Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Frosty, weiß ich was darüber. Oh, nur Gerüchte, nichts Festes. Also, Alanfa hat ja ähm, im Gegensatz zu all den anderen Reichen noch einen guten Kontakt nach Mendena, ähm, auch immer guten Kontakt zu Havax gehabt. Äh, aber die, die hält er, also seine, seine richtige Stärke hält er natürlich geheim. Und da wird auch keiner Al-Anfa-Nischer Spion ihm irgendwas rauskitzeln. Aber du wirst, du wirst dir sicher sein, dass Havax sorgt dafür, dass er zu Land und zu Wasser nicht zu schlagen ist. Ähm, ja. Er wird dann vielleicht selber keinen Angriffskrieg führen. Um, aber ein Verteidigungs äh, Verteidigungssieg auf Mendena, also bisher hat noch niemand Mendena angegriffen. Muss halt seinen Grund haben, ne? Sofern Hafax sich entscheidet, sich unsere Sache besiegt und sich entscheidet, dass er äh, seine Flotten ausschicken kann. Ich weiß zwar nicht, wie groß sie sind, aber dann ist uns der Sieg sicher gewahr. Ich bin dagegen. Hafax ist eine unbekannte Konstante. Hafax tut nur, was er selber will. Ina sieht nicht, was andere davon haben. Naja, ohne jetzt über die anderen Kapitäne in unserem Bund herzufahren. Ich befürchte, das trifft auch viele von denen zu. Das mag sein, aber also das, das Problem haben wir tatsächlich immer. Also es ist ja völlig egal, ob wir jetzt und da die. Äh, wenn wir Piraten aus dem Süden vereinigen wollen mit bornländischen Händlern, die in äh, Janka warten und äh, Flüchtlinge aus Walusa und aus Ilsur... Und dann noch irgendwelche Maraskaner und meinetwegen noch Novadis, die fahren ja auch rum. Dann haben wir Alrania. Wir haben die, die Leute aus Perikum. Es ist völlig egal. Wir müssen so oder so alle einen Tisch holen. Und jeder wird mit jedem anderen Probleme haben. Und jetzt stellt euch noch vor, dass wir nach Beilung fahren und irgendwie die, die Praios-Geweihten mit ihren Sonnenschiffen holen. Äh, also. Die, die Katastrophe wäre perfekt. Und dann noch irgendwelche Effert-Brüder, die komplett Banane sind und irgendwelche Kunchoma und. Tja, also. Wir, wir werden so oder so werden wir mit vielen Leuten reden müssen und ihre Probleme beseitigen müssen. Da sehe ich jetzt Abwachs. Ich meine, ja, das ist ein weiteres Problem und jeder wird ihn hassen, aber das ist halt ein weiterer Punkt, den wir aufgreifen sollten. Ich, ich fürchte, nur, ihr spielt dann ein doppeltes Spiel, ihr wollt seine eigenen Ziele verfolgen. Gut, ich wollte es einfach nur angesprochen haben. Das ist euer, euer, euer bunter Wogen. Das ist nicht ja seine Ziele, Paligan in die Suppe zu spucken. Das will mhm. ja niemand von uns. Deswegen betrachten wir pa äh, Havax ja überhaupt als möglichen Verbündeten. Naja, und wenn welche von seinen Bluttemmlern draufgehen, den würde ich dir hinterher trauern, da bin ich ganz ehrlich. Ich ja, meine, genau hatte das mal erzählt, dass äh, Havax äh, sich. Äh, mal mit ihm persönlich oder mit irgendeiner Gruppierung, die er angehört hat, in Verbindung gesetzt hat und seine Hilfe angeboten. Aber ich weiß nicht, in welchem Umfang. Nun, ich denke, diese Lage sähe noch einmal etwas anders aus, wenn Hafax aktiv auf uns zutreten würde und uns seine Unterstützung anbieten. Dann müssen wir darüber zumindest nachdenken. Aber solange wir noch andere Geb Verbündete gewinnen können, nun ja, müssen wir nicht bei ihm ankriechen, oder? Ihr ja, solltet nehmen, was ihr kriegen könnt. Ich denke, wir sind bisher schon stark genug, um nicht zu kriechen allein mit den Waffen, die wir bei uns führen. Wir haben das verdammte Efforthorn und dieser Harfe, die auch nur mit dem Klang riesigen Strudel schließen kann. Und er konnte diesen Schluss schließen. Ich denke, er kann bei einer würde nichts ausrichten. Achso, ich hatte jetzt ja auch nur Menschen angesprochen. Das habe ich ganz vergessen. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit den anderen Reichen? Die Zwerge haben sicherlich nicht so sehr viel Seefahrt. Mendarion, ähm, weißt du was über Seeelfen? Äh, Elfen im See? Natürlich gibt es Elfen im See. Am See und auf dem See. Aber die sind weit weg von hier. Es gab früher mal Elfen, wo jetzt der... Ich weiß nicht, wie er Menschen ihn nennt. Ist aber jetzt nicht mehr. Also, ich ähm, weiß zumindest die Geschichten von oben, Volker. Die waren ja mal in den Inseln der, im Nebel. Aber das, ich weiß jetzt nicht, ob das Seeelfen sind oder ob die Schiffe haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber naja. Stimmt, ich erinnere mich an einen Abend, als Hasswolf uns die Lieder von Phileason vorgetragen hat. Das war wirklich denkwürdig war Eine unglaubliche Geschichte. Wenn Hast wir 12, schon. Der Mann konnte Geschichten erzählen. Das viel erzählen, ob es davon war. Ob etwas dann war, das mag wirklich zu bezweifeln. Alles davon äh, ist wahr, das wohl aber mir. Wenn wir schon Seemannsgang nachgehen, sollten wir vielleicht nicht lieber dienlicheren Dingen nachspüren als äh, Seeelfen? Ich erinnere mich, Kapitän, ja, dass wir noch ein oder zwei offene Punkte hatten, von denen wir bislang nicht mehr als Gerüchte aufspüren konnten. Irgendwas mit einem Rochen? Haben wir da nicht die Bornländer hinterhergeschickt? geschickt? Das hat auch was mit diesem Breif der Willen oder Wogen ganz, ri ganz richtig, wir haben ihnen das Artefakt mit auf den Weg gegeben. Äh, damit sie herausfinden können, was an dieser Sache dran ist. So rückblickend betrachtet war das keine äh, wirklich gute Idee, aber mit dem ganzen Alkohol waren die ziemlich überzeugend. Naja, aber dann können wir ja zusammenfassend sagen, Zulaminiev, du willst erstmal nicht nach Medena, sondern erstmal nach Perikum. Ja, ich wenn, denke, das ist eine bessere Idee. Und wenn wir dann in Perikum sind, dann, ich glaube, wir müssen eh nochmal nach Festung und nach Valusa und schauen, ob wir nicht da noch irgendwelche Schiffe abgreifen können. Dann kommen wir eh an Medena eh nochmal vorbei. Wir ja. haben immer noch keine praktikable Methode, um bei den loszuwerden. Ich hatte gedacht, dass wir die ganzen Leute aus Festum und aus Valusa mit unseren Flüchtlingen alle haben. So habe ich zumindest verstanden, als raben von sprach. Naja, also... Aber die sind ja keine Schiffe. Die sind nur irgendwelche Flüchtlinge. Ja, aber die haben ja schon irgendwie 30 Schiffe oder was, ich, ich weiß nicht mehr wie viele das waren. Ja, und die Instandsetzung geht auch einigermaßen rasch voran. Hm. Aber wir haben auf jeden Fall im Perikum Dinge zu klären. Was wir danach tun, nun, das sehen wir dann, oder? Erstmal sollten wir uns um diese Marix kümmern. Und so gut es geht sicherstellen, dass unsere Admiralin keinen Unfug macht. Vielleicht könnten wir uns auch noch die Unterstützung der Weißmagier sichern. Die Schule der Austrabung ist in, im Mittelreich wohl bekannt. Und vergleichsweise offen. Oder äh, korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Nun ja, sie behandeln die Versehrten aus den Bobbert Kriegen. Und sie verstehen auch sich auf Austreibung von Dämonen, Geistern und nun ja Albträumen. Eine sehr borongefällige Schule also. So sagt man. Naja, wir können ja mal unsere beiden Schwarzmagier vorschicken und gucken, welchen von beiden sie mehr hassen. Ich bitte wie nun? Das war ein Pericum, Pericum Serpentilio. Warum sollte ich mich mit solchen Stimpern abgeben wollen? Nun, Habt ihr die letzten Thesen zum Pentagramma überhaupt gelesen? Etwas habe ich nicht, noch nicht gehört. Nun, ich könnte zumindest sein so Spektapit ausruhen. Ich hatte ihn in einer, einer fernen Vergangenheit schon einmal aufgesucht. Vielleicht habe ich noch etwas gut bei ihm, ich weiß es nicht. Er er schlag ich tatsächlich, dann schlage ich tatsächlich vor, ihr lasst aber mir die Sache handhaben. Er scheint ein besseres Hähnchen für zu haben. Ja, Aber wahrhaftig, stellt euch vor, ihr habt einen Nagel und wollt ihn in ein Brett hämmern. Und anstatt zu gehen und einen Hammer zu suchen, ihr nehmt ihr einfach, ich weiß nicht, einen Tonhumpen und wundert euch, dass Dinge kaputt gehen. So wird dort gezaugert. Äh, Sehr, sehr bildlich. Und vielleicht nicht ganz korrekt dargestellt aus eurer Sichtweise. was kann ich dafür, dass ihr nichts außer der Zerstörung von sehr feingliedrigem Gewebe kennt? Ja. Sagen wir so, Sie sind Spezialisten auf Ihrem Gebiet und Ihr seid Spezialist auf Eurem Gebiet. Belassen wir es dabei. Eben, das sind sie ja nicht. Jetzt sagt mir einen einzigen Perikoman, der besser darin ist, einen Dämon zu ballen als ich. Ach man, Serpentilio. Ich meine, du kannst doch einem Fisch nicht sagen, äh, du musst auf einen Baum klettern. Ein Fisch ist halt besser im Schwimmen und wird niemals auf einen Baum klettern können. Und ein Affe wird nicht schwimmen, äh, wird aber gut auf einen Baum klettern können. Bleib bei deinen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ha! Da mögt tatsächlich eine wahre Sache gesprochen haben. Außer du bist der Hema, <lacht> dann kannst du alles. So Vielleicht würdet ihr euch besser damit fühlen, Serpentilio, wenn ihr die Heilung von Geisteskrankheiten als ihr Kerngebiet ansehen würdet. auch immer. es ist nicht klar, ob sie uns überhaupt helfen, ob sie uns überhaupt vorladen. Ich denke, ich sollte Isarun schreiben. Vielleicht könnten wir eine Empfehlung von ihr bekommen. Sie ist mhm. immerhin lange genug mit uns gereist wollt ihr den Brief so schnell zustellen. Und sagt Marieren. jetzt und sagt jetzt nicht, ihr wollt ihr einen Nuntier schicken. <lacht> das würde sie bestimmt nicht gut aufnehmen. Ich weiß nicht, sehen, was das angeht, aber der Nunziervolo wäre wohl kaum in der Lage durchgehen. Die Schutzmechanismen, die im Zweifelsohn in die Belastung geben zu denken. Also schreibt ihr Antwort schreiben wohl aus. Ihr ja, vielleicht, muss es, vielleicht muss es nicht sofort geschehen. Ich könnte ganz ganz einen Reiter absen. Von Pericumau so sollte ja so schnell äh, wo auch immer wohl euer Palast sein mag sein. Ja, wer weiß, wie lange diese Sache mit Marix äh, in Anspruch nehmen wird. Vielleicht müssen wir noch einmal in See stechen und nun ja, diesen Bruder aufspüren. In dieser Zeit könnte durchaus ein Reiter hin und zurück reiten. Also die bei Lunker Reiter, wenn ihr denen genug Geld gibt und die haben Wechselpferde oder reiten sie dann tot, ich weiß, das mögt ihr nicht zu Lamin, aber selbst wenn sie Wechselpferde haben, dann könnt ihr innerhalb von einem Tag nach Gareth und zurückkommen. Gareth? Ist das nicht auf der anderen Seite des Kontinents? Nee, das ist in der Mitte, du Idiot. Wahrhaftig, ich dachte, es wäre am um, um, Meer der sieben Winde regen. Ihr wisst schon, so, schon, man kann eine Linie ziehen. Kuslik, Betana... Gerango, Gareth, da dachte sag, ich immer. Raphim, sag mir bitte, du bist klüger als Serpentilio. Naja, ich, ich war ja schon öfter in Gareth, ich bin übrigens auch ein Ritter von Romelis. Vielleicht ist das ja auch was wert. Naja, ganz im Norden ist das da, da. das ist doch kalt. Hesitiert, nun verzeiht mir, dass ich nicht unbedingt die genaue Lage von jedem hinteren Weltler im Norden kenne. Bin so froh, naja. dass ich mich angeschlossen habe und nicht Serpentilio. Das wäre jetzt uns echt peinlich. Oh, bitte, als würde ich einen Schüler annehmen, der bei einem solchen Widerling wie nach Himmel gelernt hat. <lacht> Ihr seid bereits verzogen und verdorben. Nun, wenn wir nach Perikum kommen, werden wir uns jedenfalls alle ein wenig auf unsere Zeit im Mittelreich... ...so es denn für uns eine Zeit im Mittelreich gab. Denn, ja... Ich denke, wir sind es nicht mehr recht bünd. Naja, ich darf da an dieser Stelle erwähnen, ich war im Mittelreich äußerst beliebt. Ich wurde gleich mehrfach zum Ritter geschlagen. Ich habe auch gut. noch irgendwo meine, Or Ach, nee, ich hab meine Orden verloren. Aber ich hatte auch mal so eine Scherpe, die hat Mira dann gefressen, die war auch... Sch ich also, weiß, wenn du die Orden suchst, ich habe die äh, bei, bei Mira am, äh, am Halsband, da hängen fünf Orden dran. Oh, da sind die, ich wusste, ich habe sie irgendwo hingepackt, wo ich sie nicht so schnell verliere. Aber mir, wie ist doch mal diese komische Schärpe, die wir gekriegt haben, mir diese Ronra, Ronra, Ronra-Schärpe da. Nun die Aufnahme ins yari in und der sollen zu Arivo. Ja, richtig, das muss doch was wert sein. Das und stimmt, Tobi das war ich, uns gerade erst kennengelernt habe. Ja, ja, so ja, auch lange, solange, das Haus solange kein Komet auf die Stadt Arivo drauffällt, sollte das sicherlich etwas wert sein. Ja, richtig. Und ich meine, die Schärfe, die hat ja auch nicht lange gehalten, also fünf Minuten und Mira hatte die zerfetzt. Billiges Ding, du. Ihr meint hoffentlich nicht Mira. Nein, nein, die Schärfe. Nun, die Schärfe ist nur ein, ein, ein, ein Präsent, in der, der Rang zählt. Nicht das, was ihn. was. Das der Ohren selber. Naja, aber, das kann aber, ich nur aber das mit einem Ritter Rittertitel sollten wir auf jeden Fall bei passender Gelegenheit fallen lassen. Nun, wer ist nicht der Ritter Gareth? Ich. Du kannst also ja. ja, das mag wohl sein. Also ich bin Ritter des Reiches. Eine Ere, auf die ich gern verzichte. Naja, gibt jetzt persönlich auch nicht so viel, was man damit bekommt. Bin ich, ich ganz, ganz dieses ehrlich. ganze Ritterkonzept noch nicht ganz das verstanden. Wird. Auf jeden Fall, du kannst doch mit Bier trinken. Gerade wenn wir, also Perikum jetzt vielleicht nicht so sehr, aber... Wenn wir in Gareth sind oder in Romilis sind, lässt du dich einfach ausrufen, wenn du dann am, am Palast bist. Dann gibt's Bier. Ja, ich bin leider reich. Aber sonst wäre das gut. Du bist reich? Achso. Ich bin sehr reich, Ja, sogar. Ich meine, wenn man Endurium sogar auf einen Bären draufschnallen kann, dann. Also mir hatte sich das wohl verdient. Er hat zweimal gewonnen, als wir. Ja, Arm gegen Pfote, da hat sie mich einfach fertig gemacht. Da hat man sich auch mal ein bisschen Endurium verdient. Aber ich schweife schon wieder ab, aber wenn ihr möchtet, kann ich noch ein bisschen mehr von Mira erzählen. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wir wissen alle um Miras Verdienste in dieser Schlacht. Ja, sehr gut. Gut, und wenn wir in der Stadt sind, halte ich mich einfach ich in Rafim. tue das, was er macht, wenn er so der Mittelreich ist. Da ist er damit ziemlich gut gefahren zu sein. Ja, ja ich habe viele Freunde gefunden. ich denke, mit Höflichkeit kommt man überall weiter. Achso, Diamantis, wolltest du deiner Frau eigentlich noch... Ach nee, deiner Frau wollte du gar keinen Brief schreiben, ne? Du bist ja schon da. Hm. Ruf, ja, ruf, ruf. wie lange denn eigentlich noch? Seppentilio? Das ist eine sehr exzellente Frage, die ich schwierig beantworten kann. Frage ins Aufrost, den nicht. Ich mir den Zeitrahmen ein wenig verloren über Ich habe ja. hab nur den und den Zeitrahmen verloren. Der Dämon hat den Dienstdauer von den Monat gekriegt. Ist der oben? Um? Ingame? Das, das ist der vierte Zar inzwischen. Wir haben den vierten Zar. Du musst halt nachgucken, wie... wann du den geschworen hast. Boah, wann das war denn deine Hochzeit? Diamantus, um. ja, du wirst doch wohl wissen, wann der Hochzeit ja, da ja, war! Ja, ja, ja, Oh, da gucken wir der jetzt soll, nach. Komm, also ich weiß, ob eh dass das an Brief hinterlassen ja. Sollte und dann sagen, äh, ja, die ist Vom ersten Zar, ja, am ersten Firun wurde er beschworen. Ernsthaft? Am ersten Zar. Ernster ja. Firun? du Erster Firun. Dann bist du seit vier Tagen tot. Nein, nicht ein Nun, eure Ehegattin wird vor alles spätestens vier Tagen ein leeres Bett vorgefunden haben mit einer von euch verfassten Nachricht darin, dass ihr dem Beruf des Abenteuers gefolgt seid und es euch doch bitte nicht übernehmen soll. Was seid zum Wohl der... Ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr habt ihn schließlich geschrieben, wenn ihr euch erinnert. Ich ah. weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ihr wart dann wenig ja. äh, angeschlagen. Ich... Ich glaube, ich habe mich relativ kurz gehalten. Ja, ja stimmt. Ich, ich glaube, du, du warst an dem Tag nicht da. Du bist Ich glaube, du warst an dem Tag nicht da und wir haben einfach nur gesagt, du hast den Brief für sie geschrieben, weil das, das sinnvollste war. Ja. Ich Ich erinnere mich. mich. Ich glaub, du bist früher gegangen oder so? Da, da steht gleich wieder da. Oh, auf <lacht> deinem Zettel. Ich, ich, bin, ich bin eben Ziegenmilch und <lacht> dann noch immer ein Blatt holen. <lacht> ja, okay, also das ist dein... Quitzlinger tot. Äh, ja. Vergangen und verflossen. Sogar relativ kurzfristig, ja. Hatte ich gar nicht mehr irgendwie ein Petto, dass du. Ich habe auch gar nicht mehr an meine Frau gedacht. Dann <lacht> warst du doch. Ey, siehst du, deswegen heirate ich einfach ja, nie. Wenn sie das hört. Ja, dann muss sie sich in die Arme ihrer anderen vier Ehemänner traurig <lacht> wenden. Also, ob sie das ja, überlebt, schuch. Und ein Stück Torte. <lacht> Aber ja, man will Tegel ja immer das mit. haben, was man nicht haben kann. Ja, also bestimmt rot sie dir nach. Wenn du den Quitzlinger im, äh, im Limbus findest, dann ist er auch erstmal irgendwie 200 Kilo fetter geworden. Nein, <lacht> nein, der ist freiwillig da geblieben. Ah, das kann er nicht, denn ich habe ihn jetzt zurückschicken mit in den Dienst gebaut. Shit. Ich wollte sagen, der ist freiwillig da geblieben. Man lässt dich füttern, der findet das geil. Aber nein, das ist leider nicht drin. Quitzlinger so, nein! Und wird in den Limbus gesogen. Also Bekele wird das gut finden. Die lässt sich da messen, aber es ist ja ein normaler Ja, äh, so könnt ihr den äh, restlichen Tag äh, mit Besprechung verbringen oder aber generischen Dingen nachgehen. Ihr fahrt in Richtung Perikum, korrekt? Ich meine, sonst hat keiner irgendeinen anderen Vorschlag gemacht. Ja. Prinzipiell kannst du da mir ja sagen, sagen nope, wir lassen das Steuer rum und auf nach. Pott aber ich sehe keinen Grund. gut Also wir, wir müssten so bei t vorbeifahren, weil da wohl wartet noch irgendwo unsere Flotte auf uns, ja, aber okay, das ja, ist halt also. eher auf dem Weg. Aber ich würde die Reise auf jeden Fall nutzen, um mich mit der Admiralin zu äh, unterhalten, um da irgendwie ein besseres Verhältnis zu kriegen. Und Echt? ihr auch helfen mit ihrem Trauma. Ich würde, Reise Reise jeden, ich würde die Reise definitiv nutzen, um äh, Diamantes wieder mit seinem Dregger und bekannt <lacht> zu machen.